Eure Fragen rund ums Thema Fußball hier bei Sport2000. Servus Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge unseres Q&A-Formats, wo wir auf Fragen von euch aus der Community eingehen. Deshalb jetzt schon mal ein Aufruf an euch, falls ihr Fragen rund ums Thema Fußball oder Fußballschuhe habt, Lasst mal einen Kommentar da mit etwas Glück, seid ihr vielleicht schon in der nächsten Episode. Und heute geht es ums Thema Puma Future. Was macht den Puma Future so besonders bzw. was ist die Netfit-Technologie? Das gibt es im heutigen Video. Viel Spaß dabei und let's go. Wenn es um das Thema Fußballschuhe angeht, ist es natürlich wichtig, dass man sich im Schuh optimal wohlfühlt. Der Schuh hat quasi die Aufgabe, ein optimales Mittelding zu finden, zwischen Komfort, quasi, dass er genügend Platz im Schuh habt, dass er keinen Druckstellen oder Blasen bekommt, aber auch, dass er nicht rutscht, quasi genug Stabilität bildet. Das ist natürlich relativ schwer, so ein Mittelding zu finden, aber für dieses Problem hat der Puma Future die optimale Lösung. Denn der Puma Future, das sogenannte Netfit-Upper oder auch Netfit-Technologie, ich glaube, jetzt habe ich lange genug um den Reißenbrei herumgeredet. Was genau ist jetzt überhaupt das Netfit Upper? Beim Netfit Upper habt ihr die Möglichkeit, den Schuh personalisiert zu schnüren, quasi auf euren Fuß anzulegen. So könnt ihr jetzt beispielsweise den optimalen Lockdown und den optimalen Komfort für euren Fuß selber schnüren. Der Vorteil ist quasi, dass ihr Blasen oder Druckstellen oder Rutschen verhindert, indem ihr den Schuh so schnürt, wie euer Fuß ist beispielsweise habt ihr einen breiten Fuß, legt ihr die Schnürung weiter außen an, habt ihr einen schmalen Fuß, legt ihr die Schnürung weiter innen an. Weiter positiver Faktor ist die Ebony Zocke, die ist schön dehnbar, das heißt dieser Schuh ist optimal für mittlere, schmale, aber auch breite Füße, da wie gesagt ihr im Schuh die Möglichkeit habt, den personalisiert zu schnüren. Jetzt solltet ihr optimal informiert sein, was das Thema Netfit-Upper angeht. Könnt ihr vielleicht vor euren Kumpels ein bisschen brahlen, dass ihr wisst, was die Netfit-Technologie ist, beziehungsweise was den Puma Futures genau so besonders macht. Ich persönlich finde dieses Feature extrem hilfreich. Ich trage den Schuh auch sehr, sehr gerne, weil man einfach optimalen Komfort und Stabilität in einem Schuh hat. Und wie gesagt, die Möglichkeit hat, den Schuh so zu schnüren, wie er für den eigenen Fuß passt. Beispielsweise, wenn ich... Äh, größere Socken habe, die dicker sind, kann ich den Schuh auch noch mal ein bisschen anders schnüren. Oder wenn ich mehr Traktion will, was das Thema Schießen angeht oder Tribbeln, kann ich den Schuh dementsprechend schnüren. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Jetzt ist mal eure Meinung gefragt, was sagt denn ihr zu dieser Technologie? Lasst mal einen Kommentar da. Bis dahin könnt ihr auch gerne noch einen Kommentar da lassen mit euren Fragen für die nächste Folge. Nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Macht's gut, haut rein und ciao!